Also immer dabei in meiner Handtasche natürlich mein Lippenstift, passend zu Klamotten abgestimmt und natürlich auch mein Handy. Also als gesundheitspolitische Sprecherin ploppt alles an Gesundheitsfragen bei mir im Büro auf und ich verteile dann entsprechend an die Berichterstatter und selbstverständlich auch alle Presseanfragen und deswegen bin ich ja eigentlich auch jeden Abend auf Podiumsdiskussionen, wo ich als gesundheitspolitische Sprecherin zu allen Themen sprechfähig sein muss und das bin ich auch. Also morgens als erstes tapse ich müde, weil ich muss immer früh aufstehen, zu meiner Kaffeemaschine. Frisches Wasser rein, dann äh, drücke ich den Knopf und dann mahlen diese frisch gemahlenen Bohnen, es verströmt einen wahnsinnig tollen Kaffeeduft. Ja und dann trinke ich mal eine Tasse Kaffee, schwarz. Ich bin ganz strikt gegen die Widerspruchslösung bei der Organspende. Ich finde, man muss aktiv seine Einwilligung geben, wenn man Organspender sein möchte. Ich bin Organspenderin, aber ich lasse es mir nicht gefallen, dass der Staat Schweigen als Zustimmung äh, akzeptieren möchte. Denn schaut mal, wenn ich jetzt von euch ein Foto auf Instagram hochladen möchte, brauche ich die schriftliche Einwilligung. Und wenn es um meine eigenen Organe geht, soll Schweigen als Zustimmung gewertet werden. Das ist absurd und das kann nicht sein. Ähm, ich gucke mich sehr viel Fernsehen, aber ich habe immer gerne House of Cards geguckt. Da geht es um Politik, da geht es um Intrigen, also wie im Leben. <lacht> Die elektronische Patientenakte ist sehr, sehr wichtig im Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitswesens und es ist doch toll, wenn wir alle zum Beispiel unseren Impfstatus oder unsere Medikamente, äh, Unverträglichkeiten, alle auf einer elektronischen Akte haben, die wir dann unseren Ärzten oder anderen medizinischen Berufen zur Verfügung stellen können. Aber was mir ganz besonders wichtig ist, ist, das sind meine Daten, also auch eure Daten und ihr bestimmt, ob sie gespeichert werden und wer sie öffnen und verwalten kann. Also hier ist das Foto, was ich heute gemacht habe. Mein Büroleiter hat nämlich heute Geburtstag und das haben wir ganz anständig mit Kaffee und Kuchen gefeiert und davon habe ich auch ein Foto gemacht. Auch eine ganze Menge. Also ich fahre zum Beispiel von meinem Heimatort Kiel nach Berlin immer mit dem Zug. Wenn ich im Wahlkreis, ich komme aus einer ländlichen Gegend, mal mit dem Auto fahren muss, dann bilden wir Fahrgemeinschaften, zum Beispiel mit meiner Wahlkreismitarbeiterin. Ich verzichte auf Plastik, also ich kaufe nicht mehr mit Plastiktüten ein. Und äh, ja, wir haben auch, auch so eine Art Ökogarten zu Hause. Und vor allen Dingen, ich kaufe ähm, Lebensmittel, Obst, Gemüse nur aus regionalem Anbau, weil ich finde, erstens mal schmeckt es besser, ich unterstütze die Landwirte und Obstbauern vor Ort und man hat keine Langwege und auch das schon die Umwelt. Äh, zuletzt telefoniert habe ich mit meinem Mann, der soll mich nämlich heute vom Bahnhof abholen. Und äh, da habe ich ihm erzählt, was ich die letzten beiden Tage hier so in Berlin getrieben habe. Na, ich habe ihm nicht alles erzählt. <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man die Erste-Hilfe-Kurse regelmäßig wiederholt, weil wir wissen es von uns selber, nach einer gewissen Zeit hat man das verlernt. Ich bin aber immer so gegen diese Pflichten. Ich finde, wir sollten die Menschen einfach darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, wenn man jemand anderem hilft, dass man das immer regelmäßig üben muss. Also mir würde es reichen, wenn man einfach die Bevölkerung immer mal auffordert, habt ihr eigentlich schon euren Erste-Hilfe-Kurs mal wieder aufgefrischt oder nicht. Das finde ich besser, als eine Pflicht daraus zu machen. Ähm, also ich esse sehr gerne Eis und mein Lieblingseis ist Pistazie und Malaga. Tja, Mode ist mein Hobby, muss ich einfach so sagen. Und irgendwo bin ich auch genetisch vorbelastet, glaube ich. Also meine Mutter war mit über 80 noch immer modisch gekleidet. Das habe ich irgendwie mit der Muttermilch eingesogen. Und meine Tochter ist genauso. Also wir interessieren uns halt in der Familie Aschenberg-Dugnus sehr für Mode. Es macht Spaß. Und äh, ja, man kann auch irgendwie seine Persönlichkeit damit unterstreichen.